Wir haben heute Feiertag. Die Royal Mail ist um 10% gestiegen gestern. <lacht> <lacht> Wir sollten ja die Kurse nicht anschauen, Uwe. Die UBS hatte doch 440 als Kursziel gesagt und sie steht jetzt bei 490. Wahnsinnig. Das kann du, ich muss einfach dort nichts sagen, oder? Ich finde das so spannend, all diese Analystenkommentare den ganzen Tag ein und aus. muss sie ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, warum die Geld verdienen. Ja, das ist, das ist reines Marketing. Das, das ist, das ist richtig früher, Marketing. Ja, früher war es auch nur Marketing. Früher waren die ganz ehrlich und die haben gesagt, die Aufgabe des Analysten ist es, die Aktie zu pushen. Und dann, nachher hat, man das den Aktien, dann hat man das gratis den Kunden zur Verfügung gestellt mit der Hoffnung, dass sie mehr traden. Dann hatten natürlich die Analysten, die hatten immer ein großes Interesse, möglichst äh, viele Änderungen ihrer Meinungen zu machen. Also kaufen, und dann wieder verkaufen, und dann wieder kaufen. Das war alles sehr plausibel. Oder Weil man hatte immer einen Kurs, der sich gerade verändert hat. Oder und die Leute haben gekauft und verkauft und die Bank hat profitiert. Und irgendwann mal hat man das äh, verboten. Oder du darfst den Kunden nicht mehr gratis Research geben. Und jetzt will es niemand. Das ist die Situation momentan. Aber es ist ja eine riesige Community. Es ist Rio Tinto, das sind irgendwie 20 und 30 Analysten, die sich mit dieser Firma ja. beschäftigen. Jeder hat einen vollen Job und verdient sein Geld mit dem Zeugs, aber brauchbar ist es ja nicht. Also ich meine, nicht, nicht, brauchen. Also nicht brauchen, das echt nicht brauchen, Es verrückt. Es kommt noch dazu, dass sie massive Interessenkonflikte haben. Also wenn sie Dinge sagen, die konträr sind zur allgemeinen Meinung, das wären ja die Dinge, die eigentlich spannend sind für einen Investor. Oder? Ja, Dann haben genau. sie ein riesen Risiko, dass sie falsch liegen, oder? Und, ja. und, und, und dann ist das Problem, ist das, das Risiko ist ja immer äh, groß, dass sie falsch liegen. Aber wenn du konträr warst, dann haben sie ein Risiko, den Job zu verlieren. Wenn sie das ja. sagen, was schon alle sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Job verlieren, kleiner. Ja, das ist so genau. Ja, genau das ist, ist Völlig falsch. Der Anreiz ist eigentlich nur das zu sagen, was schon alle sagen. Das ist ihr Hauptanreiz. Wahnsinnig, ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Aber wenn sie konträr sind dann ist jetzt das Risiko, das sind Jobverlieren, riesig, weil dann sagen sie, wie hast du nur das sagen können, alle waren doch anderer Meinung. Also das Risiko ist binominal verteilt, oder? 50 Prozent. <lacht> <lacht> <lacht> Drauf oder runter? <lacht> das kann nur ich mir leisten, weil ich werde nicht bezahlt, oder? Von der Bank. oder? Ich bin selbstständig. Und ich kann rausgehen und sagen, verkaufe Google, verkaufe Tesla und verkaufe, äh, was war die dritte, Facebook. Auch wenn das ein, ein Jahr lang völlig falsch war, oder? Also das habe ich vor einem Jahr gesagt, oder? Aber der, es ging immer noch rauf. Und jeder andere, oder der das gemacht hätte in einer Bank, den Job verloren. Ja, ja, ja. ja zu recht. Aber ich meine. Ich habe auch, ich habe wirklich eine hohe Meinung von der Markets, oder? Muss ehrlich sagen, ich habe jetzt Finanz und Wirtschaft etwas dann abonniert gehabt, gelesen. Ich finde die Markets wirklich cool. Aber die Leute, das ist auch spannend. Also, das sind ja wirklich Profis auch. Letztes Jahr, oder? Da haben sie dieses Dividendenportfolio gehabt. Und der Tagesanzeiger, den hatten sie drin am Anfang. Der ist gesunken und gesunken auf etwa 70 Franken. Dann haben sie den abgestoßen, oder? Weil sie gefunden haben, ja. Eben, da sinkt nur schlechter Titel und so. Und, und ich habe dann bei 80 gekauft und dann ist er ja explodiert auf 160. Euro. Also auch diese Profis, es ja. ist. Wieso sollen sie es besser wissen? Wenn die das wissen würden, dann würden sie doch nicht für den Tagesanzeiger arbeiten. Das ist ganz ja. einfach. <lacht>